Herzlich willkommen zum Dialogtag Stärkung für junges und digitales Engagement live aus dem BUM in Berlin-Kreuzberg. Ich bin Theresa Sickert und darf Sie heute durch diesen Dialogtag begleiten. Der Dialogtag ist Teil der Fachveranstaltung zum dritten Engagementbericht. Und äh, wir wollen uns heute also über eben diese gewonnenen Erkenntnisse aus diesem Bericht austauschen. Das Ganze wird veranstaltet vom Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Das ist die ehemalige Geschäftsstelle auch des dritten Engagementberichts. Und diese Veranstaltungsreihe wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Was heißt das für heute konkret? Wir wollen mit jungen Engagierten über die Herausforderungen, aber auch über ihre Forderungen sprechen im Umgang mit Engagement und das im direkten Austausch mit denen, die es umsetzen können. Das heißt der Politik und wir haben drei zentrale Themen, die sich immer wieder durch diesen Tag ziehen werden, die wir also heute auch besprechen werden. Ganz dezidiert Engagement frühzeitig in Bildung und Erziehung integrieren, Engagement junger Menschen stärken und in seiner Vielfalt anerkennen und Diversität im Engagement stärken. Dazu werden wir auch gleich im Livestream hier drei Impulsvorträge hören und danach in eine Dialogrunde eintreten. Und dann haben wir am Nachmittag ab 14.30 Uhr auch noch mal ein weiteres Panel, wo wir diese Themen noch mal aufgreifen werden. Wir schauen aber etwas weiter in die Zukunft, und zwar in dem Panel zum Thema Forderungen, Wünsche und Ideen für eine engagierte Gesellschaft. Warum machen wir das Ganze heute? Wir wollen junges und digitales Engagement noch stärker sichtbar machen. Und wir wollen es auch noch stärker wertschätzen. Auch die vielfältigen Engagementformen und Kulturen junger Menschen, die es gibt, und Ziel soll es also sein, dass eben auch junge Menschen mit ihren Wünschen, ihren Forderungen, ihren Ideen auch Gehör finden und diese direkt an die Politik adressieren können. Wir freuen uns also über eine rege Beteiligung hier vor Ort, aber natürlich auch von Ihnen und von euch zu Hause. Wir haben einen Hashtag, der heißt digital. Also wenn ihr oder sie Lust habt, beteiligt euch auch gerne mit Wort und Bild an unseren Diskussionen. Bevor wir jetzt in diesen Dialogtag reinstarten oder in unsere erste Dialogrunde möchte ich Ihnen noch jemanden vorstellen, die ganz besonders auch daran beteiligt ist, dass wir heute überhaupt hier sind. Professor Dr. Jeanette Hofmann, sie ist die Forschungsdirektorin am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft sowie Professorin für Internetpolitik an der Freien Universität Berlin und auch Vorsitzende der Sachverständigenkommission und Co-Autorin des dritten Engagementberichts. Herzlich willkommen. Ja, guten Morgen allerseits, guten Tag aus der Wohnung in Better Place und Stellvertretend für die Sachverständigenkommission des dritten Angreifungsberichts begrüße ich Sie zum Dialogtag. Hinter uns liegt ein ungewöhnliches Jahr mit vielen Online-Veranstaltungen, sicher mehr als uns lieb gewesen ist. Der Dialogtag findet deshalb auch heute im Bericht statt. Wir sind mit einigen wenigen Menschen vor Ort und die meisten schauen uns aus der Fernseh. Sie können das Programm, wie Sie eben schon gehört haben, am Vormittag und am Nachmittag per Livestream verfolgen. Anlass der heutigen Veranstaltung ist der dritte Engagementbericht mit dem Titel zukunfts gesellschaft junges Engagement im digitalen Zeitalter. Der Bericht ist im Jahr 19, 2019 entstanden und wurde im Mai 2020 dem Deutschen Bundestag übergeben. Die Kommission hat sehr großen Wert auf den Dialog mit der Praxis gelegt. Wir hatten zu all unseren Sitzungen jeweils Vertreterinnen und Vertreter aus dem digitalen Engagement eingeladen und hatten sehr interessante, aufschlussreiche Diskussionen. Mit Ihnen Und deshalb ist jetzt auch, sind die Fachveranstaltungen auch so angelegt auf einen unmittelbaren Austausch mit den Beteiligten. Den Auftakt der Fachveranstaltung bildete die Digitalisierungswerkstatt für Engagementorganisationen, die auf den Austausch mit Experten zu grundlegenden Fragen der Digitalisierung abgezielt hat. Etwas spezifischer ausgerichtet war die zweite Veranstaltung, das war eine Datenwerkstatt. Hier ging es um Datenanalysepotenziale im Engagementbereich. Die Datenwerkstatt hat, hat sich mit den Erfahrungen derjenigen beschäftigt, die bereits Datenanalyse aktiv betreiben und davon profitieren. In diesem April gab es dann einen Roundtable für Betreiberinnen von Engagement. Plattformen, um sich äh, über gemeinsame Anliegen und auch Kooperationsmöglichkeiten quer zu diesen Plattformen auszutauschen. Und jetzt bei dieser letzten Veranstaltung konzentrieren wir uns ähm, auf äh, das digitale junge Engagement und überlegen uns, wie, wir und wie das gestärkt werden kann. Die Vielfalt und Kreativität des digitalen Engagements hat uns während der Erstellung des Berichts immer wieder aufs Neue beeindruckt. Der Bericht zeigt, so hoffen wir, wie kreativ das Engagement ist und dass ähm, das viel äh, verbreitete Vorurteil, dass die Jungen sich politisch nicht mehr engagieren, schlicht falsch ist, sondern stattdessen ändern sich die Engagementformen. Sie werden sehr viel differenzierter, und finden häufig auch informell statt, das heißt unterhalb von formalen Organisationsbeitritten. So was wie Parteibeitritte etwa sind gerade nicht cool. Wir, benutzen das, äh, wir, wir sehen, dass insbesondere junge Menschen die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation ganz unterschiedlich und oft in sehr innovativer Weise nutzen. Sie bilden Gemeinschaften, die Hate Speech im Internet entgegenwirken. Sie organisieren über Messenger-Dienste Proteste gegen die aktuelle Klimapolitik. Sie entwickeln Technologien für gemeinnützige Zwecke. Wir beobachten derzeit, dass sich neue Arten des Engagements in einem Zustand der experimentellen Erprobung befinden. Junge Menschen bauen Plattformen und gucken, was man damit machen kann, Teile dieser ähm, Plattformen überleben, andere verschwinden wieder. Das heißt, junge Menschen sind häufig äh, Pioniere im Wandel ähm, des Engagements und der Techniknutzung in diesem Kontext. Engagement gibt jungen Erwachsenen die Chance, gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben und gleichzeitig kollektives Handeln im öffentlichen Raum zu erlernen. Man kann dabei wichtige Erfahrungen der Selbstwirksamkeit machen, aber auch die Einbindung in ein soziales Netzwerk erleben, wie auch die Möglichkeit, neue Erkenntnisse zu erwerben. Doch nicht allen gelingt es gleichermaßen, einen Zugang zum Engagement zu finden und von seinen positiven Effekten zu profitieren. Der Bericht dokumentiert in diesem Sinne auch die Herausforderungen, die in der Zukunft angegangen werden müssen. Problematisch schien uns vor allem die, erheblichen Sozial die erhebliche soziale Ungleichheit im gesellschaftlichen Engagement. Junge Erwachsene mit geringem formalen Bildungshintergrund zweifeln häufig daran, dass ihre Fähigkeiten gebraucht werden und dass sie einen sinnvollen Beitrag für die Gesellschaft leisten können. Hier besteht deutlicher Handlungsbedarf. Zugleich fehlt es ihnen natürlich auch an Vorbildern und Gleichgesinnten, die den Weg zum Engagement erleichtern. Das ist bei denjenigen, die aus einem Elternhaus mit einem äh, reichen Bildungshintergrund, formalen Bildungshintergrund kommen, sehr viel einfacher. Wir wollen heute mit dem Dialogtag jungen Engagierten den Raum geben, ihr Engagement vorzustellen sowie die Ideen und Wünsche für das Engagement zu formulieren. Deshalb haben wir verschiedene Gäste eingeladen, die mit dem jungen Menschen in Dialog treten. Gleichzeitig möchten wir mit der Veranstaltung auch dem im dritten Engagementbericht formulierten Ziel Rechnung tragen, das Engagement junger Menschen wertzuschätzen und ernst zu nehmen. Abschließend möchte ich mich bei allen bedanken, die zum Gelingen des Berichts beigetragen haben. Dazu gehört auch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und hier der Abteilung für Demokratie und Engagement, mit denen wir die ganze Zeit gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Jeanette Hofmann, und ich glaube, darüber wird sich Dr. Christoph Stegmanns sehr freuen, über diesen Dank. Er ist nämlich der Leiter der Unterabteilung Engagementpolitik im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und auch er möchte Sie und euch heute zu diesem Dialogtag begrüßen. Dankeschön. Guten Morgen aus Berlin. Ich mache das einmal ein ganz kleines bisschen höher das geht schon. Das geht nicht. So. <lacht> so. Das ist alles <lacht> gut. Wir, na, fest kommt ab. Das ist ja immer so ein ganz ehrenes Grundgesetz. Wir wollen nichts kaputt machen. Liebe Frau Professorin Hofmann, ich danke Ihnen sehr herzlich ähm, für Ihren Respekt und Ihre Anerkennung. Ähm, wir sind aber umgekehrt Ihnen zu Dank verpflichtet, dass Sie die Aufgabe wahrgenommen haben, den Engagementbericht zu betreuen und die Kommission zu leiten. Und Frau Professorin Riedmann, die hier auch im Raum sitzt, ähm, ist äh, für die Kommission gleich in der Runde dabei. Liebe Engagierte, die hier im Raum sind, liebe Engagierte und Freunde des zivilgesellschaftlichen Engagements draußen im Land. Herzlichen Dank für die Einladung zur heutigen Veranstaltung hier im Better Place Umspannwerk. Ich darf Ihnen die herzlichen Grüße meiner Ministerin Lambrecht ausrichten, die normalerweise hier gestanden hätte. Eigentlich hätte Franziska Giffey hier gestanden. Umstände halber ähm, ist Frau Lambrecht Ministerin geworden, hat jetzt zwei Terminkalender zu betreuen, was es schwierig macht, alle Zusagen einzuhalten. Ich hoffe, dass ich an Ihrer Stelle hier keine Schande mache. Einen besseren Ort für diese Veranstaltung als dieses Better Place Umspannwerk hätten Sie als Veranstalter kaum finden können. Denn das Better Place Umspannwerk oder kurz BUM bietet Eng äh, äh, Engagierten und Organisationen aus der Zivilgesellschaft Raum, um zusammenzukommen, um zu diskutieren, zu arbeiten, um gemeinsam Gutes zu tun. Das bewegt Sie, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler äh, der Berichtskommission, zum dritten Engagementbericht und euch alle Engagierte. Sie und ihr bringt euch für ein friedliches, demokratisches Miteinander in unserem Land ein. Das macht der dritte Engagementbericht Zukunft Zivilgesellschaft, junges Engagement im digitalen Zeitalter aus seinen über 170 Seiten deutlich zum Ausdruck. Zuallererst möchte ich mich bedanken bei Ihnen, liebe Frau Professorin Hofmann und den anderen acht Mitglieder an der Berichtskommission. Sie haben nicht nur den Bericht gefertigt, sondern sich dabei auf eine Forderung eingelassen, die uns im Bundesengagementministerium, denn das ist unser inoffizieller Titel auch, besonders wichtig ist. Wir finden kein jugendpolitisches Projekt ohne Jugendbeteiligung. Sie haben sich das zu Herzen genommen. Sie haben junge Menschen befragt, wo, wie und warum sie sich engagieren. Und Sie haben Ihre Überlegungen und Beiträge zur Frage, wie wir Engagement stärken können, mit diesen jungen Menschen diskutiert. Genauso danke ich den vielen jungen Engagierten, die mit ihrer Expertise, mit ihren Erfahrungen, mit ihren Beispielen, ihrem Wollen und Wirken zur Erarbeitung des dritten Engagementberichts ganz tatkräftig beigetragen haben. Sie alle haben sich auf einen offenen Dialog eingelassen zwischen Theorie und Praxis und zwischen den Generationen. Der Bericht hat dadurch ganz enorm gewonnen. Wir haben seit seiner Veröffentlichung sehr viele positive Rückmeldungen aus der Praxis bekommen. Und da wir auch heute schnell in den Dialog kommen wollen, möchte ich nur zwei Punkte herausgreifen, die mir, die unserem Haus bei diesem Bericht wichtig sind. Zum einen geht es darum, digitales Engagement mehr wertzuschätzen. Denn es macht keinen Unterschied, ob man sich im Sportverein um die Ecke oder einer Online-Kampagne, die dann weltweit im Zweifelsfall wirkt, für weniger Müll oder bessere Radwege engagiert. Was zählt, ist der Einsatz für ein friedliches, demokratisches Miteinander. Digitales Engagement gab es schon vor der Covid-Krise. Das zeigt der dritte Engagementbericht. Aber seitdem ist hier noch einmal unglaublich viel passiert. Junge Menschen haben viel bewegt und neue digitale Instrumente in die Vereine, Verbände und Initiativen gebracht. Nicht ganz problemfrei, wie wir wissen und wahrscheinlich auch gleich diskutieren werden. Aber zum Beispiel, indem ihr auf Online-Plattformen für andere Menschen da wart und schnell und unkompliziert Nachbarschaftshilfen organisiert habt oder indem ihr euch in digitalen Formaten wie Politik Orange, der Jugendpresse, dafür einsetzt, die Interessen junger Menschen stärker zur Geltung zu bringen. Das sind nur zwei kleinere Beispiele. Was sonst noch alles möglich ist, zeigen wir mit Interviews, Videos und Praxisbeispielen auf der Website www.jung-digital-engagiert.de. Reinklicken lohnt sich. Was diese Erfahrungen deutlich machen, ist, junge Menschen wollen sich einbringen. Ihr habt viele Ideen, was in unserem Land besser laufen könnte. Und wir wollen, dass ihr zukünftig noch mehr mitmischt. Dafür setzen wir uns mit der ersten Jugendstrategie der Bundesregierung in der Geschichte dieses Landes ein. Sie umfasst über 160 konkrete Maßnahmen für eine Politik für, mit und von der Jugend. Dazu gehören zum Beispiel die Jugendpolitiktage, die vor gut vier Wochen stattgefunden haben. Dort haben wir als Ministerium mit über 500 jungen Menschen über die aktuelle Bundespolitik, die Jugendstrategie und ihre langfristigen Perspektiven diskutiert. Ein anderes Beispiel sind die Kinder- und Jugendparlamente, die wir mit der gleichnamigen Initiative unterstützen. Schon heute setzen sich dort 30.000 junge Menschen in mehr als 500 Kinder- und Jugendparlamenten und knapp 300 Jugendforen für mehr politische Teilhabe von jungen Menschen ein. Diese Zahl wollen wir bis 2024 verdoppeln, auch mit Hilfe der neuen Akademie für Kinder- und Jugendparlamente. Aber wie gewinnt man mehr Menschen, jung und alt, für ein Engagement? Durch gute Bedingungen, indem man es ihnen einfach macht, sich einzubringen. Im Prinzip muss es einfacher sein, etwas zu machen, als es nicht zu machen. Denn das Besondere am bürgerschaftlichen Engagement ist, dass es freiwillig ist. Wir können es nicht verordnen, wir können nur andere überzeugen, mitzumachen. Das hebt auch der dritte Engagementbericht hervor. Er fordert, zivilgesellschaftliche Strukturen und Organisationen zu stärken. Genau dieses Ziel verfolgen wir auch mit der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, die mitten im Lockdown im April 2020 errichtet wurde. Mit ihr unterstützen wir beispielsweise Vereine dabei, Nachwuchs zu finden, und zwar dort, wo sie es ohnehin schwer haben, in strukturschwachen und ländlichen Räumen wo also eher Menschen weggehen als hingehen. Mit dem ersten Förderprogramm der Stiftung gemeinsam Wirken in Zeiten von Corona hat die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt im letzten Jahr rund 1900 Vereine und Organisationen in einem Gesamtvolumen von rund 20 Millionen Euro gefördert. Aber wir wollen noch mehr. Wir wissen, dass die Covid-Pandemie von euch besonders viel gefordert hat. Durch geschlossene Schulen, Jugendclubs, die nicht auf hatten, Sportvereine, die dicht waren, Schwimmbäder, die auf dem Trockenen lagen, Kletterhallen ohne jemand drin und Skateparks, in denen sogar teilweise Schotter ausgestreut wurden, damit man sie nicht benutzen konnte, habt ihr auf viel verzichten müssen. Wir wollen, dass ihr Verpasstes nachholen könnt. Dafür stellt der Bund insgesamt 2 Milliarden Euro in einem sogenannten Corona-Aufholprogramm zur Verfügung. Und davon profitiert auch junges Engagement. Denn wir fördern mit dem Programm nicht nur Nachhilfe, Ferienfreizeiten oder Begegnungsangebote, sondern auch die Jugendfreiwilligendienste, die Jugendverbände oder eben nochmal die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt, die das Geld weitergibt an Initiativen und Organisationen. Das war nur ein kleiner Ausschnitt, aber er zeigt, wir haben euch, wir haben die jungen Menschen in Deutschland nicht vergessen. Die Bundesregierung macht viel für junge Menschen und ihr Engagement. Aus gutem Grund. Gemeinsam arbeiten wir dafür, unser Land zu einem besseren Ort für alle zu machen, heute und hier im Better Place und jeden Tag draußen im Land. Damit das auch in Zukunft gelingt, müssen unsere Angebote zu den Engagierten passen. Dafür ist es wichtig, mehr über ihre Wünsche und Ziele zu erfahren und dafür bin ich heute hier und freue mich jetzt auf den Austausch mit Ihnen und mit euch. Herzlichen Dank. Vielen Dank also Christoph Stegmanns und ich freue mich, dass wir jetzt also in unsere Dialogrunde einsteigen können. Wir wollen das mit drei Impulsvorträgen tun. Der erste Impulsvortrag kommt von Marcel Fortus und er wird jetzt darüber sprechen, wie man denn Engagement frühzeitig in Bildung und Erziehung integrieren kann. Marcel Fortus studiert Sozialwissenschaften und engagiert sich schon seit einigen Jahren für eine Beteiligung von jungen Menschen an wichtigen Prozessen äh, und dafür, dass junge Menschen sich in ihrer Umwelt Handlungsmacht zutrauen und so auch Veränderungen erreichen können. Er hat 2018, 2019 einen Bundesfreiwilligendienst gemacht, und zwar bei der Stiftung Lernen durch Engagement. Und mittlerweile ist er Vorstandsmitglied im Verein Demokratie und Dialog. Bitte schön, Marcel. Hallo, danke schön. Ist das Mikrofon an? Funktioniert das? Okay. Ähm, ich habe die relativ schwierige Aufgabe, irgendwie so ein komplexes Thema wie Bildung und Engagement und das noch zusammengedacht in fünf Minuten versuchen zu erklären und meinen Sichtpunkt darauf wiederzugeben. Und ich habe mir bestimmte Aspekte davon rausgenommen und habe nicht versucht, das möglichst umfassend zu machen. Trotzdem fange ich erstmal ganz groß an. Wir sehen alle das Problem, was wir irgendwie in unserer Gesellschaft gerade gra haben. Es gibt genug Menschen, die abstrakten demokratischen Werten zwar zustimmen, aber wenn es um konkrete Umsetzung von demokratischen Werten und demokratischer Teilhabe geht, dann sehen wir immer mehr Positionen, die sich dagegen stellen. Wir sehen einen Anstieg an rechtsradikalen, wissenschaftsfeindlichen und verschwörungsideologischen Positionen. Und ich glaube, und mir ist bewusst, es ist keine Patentlösung oder kein Alleinweg dafür, aber ich glaube, wir sollten, um das ansatzweise zu bekämpfen, Demokratie als mehr verstehen als nur Institutionen und Wahlen. Demokratie soll als Lebensform verstanden werden. Und dazu gehört eben mehr als nur, und das ist trotzdem auch wichtig, die Fähigkeit des kritischen Hinterfragens und des Wissens, wie irgendwie das politische System aufgebaut ist. Dazu gehört Empathie, dazu gehört Anerkennung von Vielfalt, Selbstwirksamkeitserfahrungen. Und ich glaube, das alles lässt sich relativ gut machen, indem man Bildung und Engagement zusammendenkt. Und zwar sollte Bildung auch ein wichtiger Teil von Engagement sein. Es kann zum Beispiel nicht sein, dass das Bildungskonzept von unabhängigen Einsatzstellen im BfD so durchlöchert ist und nicht wirklich demokratische Werte auf eine gute Art und Weise vermittelt. Es kann nicht sein, dass eine gute demokratische Bildung in BfD vom Träger abhängt. Aber gleichzeitig sollte nicht nur Bildung Teil des Engagements sein, sondern auch Engagement Teil der Bildung. Und damit meine ich schulische und außerschulische Bildung. Ich komme vor allem aus einem Bereich, in dem ich mich viel mit schulischer Bildung auseinandergesetzt habe. Deswegen beziehe ich mich auch gerade Vermehrt darauf, und zwar sollte Schule ein Lernort sein für alle Generationen und fest im Kiez verankert werden. Das funktioniert mit Projekten wie zum Beispiel, ich tue so, als ob ich es improvisiere, aber es steht auf meinem Zettel, ähm, wie zum Beispiel SchülerInnen und Lebensältere organisieren zusammen ein Begegnungscafé im Jugendclub nebenan, um über die Bundestagswahl zu sprechen. Die ganze Lebensrealität von jungen Menschen soll zusammengedacht werden. Unser Leben pendelt nicht nur zwischen Schule, Studium, je nachdem, wo man sich gerade befindet, und zu Hause hin und her. Wir engagieren uns in Jugendclubs, im Kiez, in Vereinen, in zivilgesellschaftlichen Organisationen, in allem Möglichen. Und jetzt komme ich zu den Forderungen. Die erste ist, das soll endlich ernst genommen werden. Das wurde auch hier mehrere Male erwähnt und das wird auch immer besser. Aber junge Menschen sollen in Entscheidungen integriert werden, die sie betreffen und die sie auf den ersten Blick nicht zu betreffen scheinen, weil am Ende betrifft es uns doch. Das funktioniert zum Beispiel über die Jugendpolitiktage, aber die finden alle zwei Jahre statt. Das sollte am besten in einem Jugendgremium im Bundestag umgesetzt werden. Es gibt genug vorhandene Expertise, im zivilgesellschaftlichen Bereich. Es gibt verschiedenste Organisationen. Es gibt Freiwillige Beteiligung, Stiftung Lernen durch Engagement, Servicestelle Jugendbeteiligung, das SV Bildungswerk, Mehr als Lernen, ich könnte noch ewig so weitermachen. Diese Expertise soll endlich abgeholt werden und zusammen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen. Verschiedenen Ministerien und ich weiß, wie schwierig das ist, aber auch verschiedenen föderalen Ebenen und vor allem jungen Menschen sollen endlich Konzepte weiterentwickelt und umgesetzt werden, wie Engagement und Bildung zusammengebracht werden können, um eine starke Zivilgesellschaft zu ermöglichen. Vielen Dank, Marcel. Das war schon mal sehr eindrucksvoll und wir machen gleich direkt weiter mit dem zweiten Impulsvortrag und zwar von Viktoria Herbig. Sie hat einen Bachelor in Energie und Prozesstechnik und beschäftigt sich leidenschaftlich gern mit allen Themen rund ums Klima und um Nachhaltigkeit und entwickelt gerade am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung eine Methode, wie durch künstliche Intelligenz die Unsicherheiten bei der Modellierung des zukünftigen Klimas ähm, ja, noch verbessert werden können. Sie ist schon seit zehn Jahren ehrenamtlich aktiv, unter anderem als Aktivistin und auch Aktionstrainerin bei Extinction Rebellion, ist Mitglied des Jugendrats der Generationsstiftung und momentan setzt sie sich in verschiedenen Initiativen dafür ein, ähm, bei der Bundestagswahl 2021, also in diesem September, auch noch jüngere und diversere PolitikerInnen ins Haus zu bekommen. Bei ihr geht es jetzt um Engagement von jungen Menschen stärken und in ihrer Vielfalt anerkennen. Bitteschön. Vielen Dank. Ähm, genau, ich möchte einmal mit einem kurzen Impuls zum aktuellen Status Quo anfangen. Ähm, ich beobachte nämlich, dass es so eine Gruppe von Aufgaben und ja, Tätigkeiten gibt, die ich unter dem Begriff unsichtbares Engagement zusammenfassen würde. Ähm, ich denke an so Beiträge, die im Hintergrund ablaufen, aber auch emotionale Unterstützung und die gerade schon viel angesprochenen digitalen Formate, die zwar grundlegende und relevante Bestandteile von ehrenamtlicher Arbeit darstellen, sich allerdings durch diese klassische Art und Weise, wie irgendwie Engagement dokumentiert werden soll, was üblicherweise eben Zertifikate und Referenzschreiben sind, nicht so richtig abgebildet werden. Und ich habe persönlich auch die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel in der Zusammenarbeit in ebenbürtigen und nicht hierarchischen Teams es eben nicht möglich ist, jemanden nach einem Referenzschreiben zu fragen. Wer soll mir das ausstellen? Das funktioniert nicht. Das heißt, auch dieser Bereich wird eben von dieser Art und Weise, Engagement zu messen und zu dokumentieren, nicht abgedeckt. Auf der anderen Seite, wenn es darum geht, okay, was ist eigentlich so die Bedeutung von Engagement? Geht es eben, wenn man Anerkennung für sein so Engagement erhalten möchte oder generell irgendwie sich für eine Ehrung qualifiziert, ein Stipendium, irgendeinen Preis, ähm, ganz oft darum, dass man überhaupt in der Lage sein muss, über sich selber und auch das, was man da macht, zu sprechen, was wiederum eben genau diese Wertschätzung von dem eigenen Habitus und auch dem sozioökonomischen Umfeld abhängig macht. Und gerade eben bei der Vergabe von Stipendien Leute bevorzugt, die sowieso schon aus einem irgendwie Bildungshintergrund ähm, kommen. Gleichzeitig wird dadurch auch der Umstand gefördert, dass man sich eben darauf fokussiert, möglichst viele und irgendwie besonders eindrucksvoll klingende Titel- und Aufgabenbereiche zu erzielen, was meiner Meinung nach kein Umstand sein sollte, der gefördert wird. Jetzt zur großen Frage, wie damit umgehen. Ich möchte einmal so die Zukunft skizzieren, wie ich sie mir vorstellen würde, wenn alles perfekt wäre. Erstmal mit Blick auf, okay, Anerkennung von Engagement, was können wir da noch machen? Naja, eine Idee wäre eben, diese gerade skizzierten Formate Engagement zu belegen, durch alternative Möglichkeiten zu ergänzen. Und wie gerade auch schon angesprochen wurde, Stichwort Gremium mit jungen Menschen, die zum Beispiel Führungsengagement ein Leitfaden zur Verfügung stellen könnten, der genau für diese Aufgaben, die ich unter diesem Begriff unsichtbares Engagement zusammenfassen würde, sensibilisieren können und dann eben entsprechende Entscheidungsträgerinnen zur Berücksichtigung dieser unsichtbaren Engagementformate befähigen. Gleichzeitig, wenn es darum geht, okay, Wertschätzung, das sagt sich so schön, aber was folgt eigentlich aus Wertschätzung von Engagement? Naja, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man die finanziellen Vorteile von Engagement fördert. Zum Beispiel dadurch, dass man einen einheitlichen Ehrenamtsausweis für ganz Deutschland einführt. Könnten sich dann die Länder überlegen, was genau da jeweils jetzt in der Region für Vorteile daraus hervorkommen. Aber eine ganz grundlegende Idee wäre zum Beispiel die Freifahrt für Freiwillige mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Gleichzeitig im Rahmen von Studienfinanzierung, wenn es zum Beispiel um das BAföG geht, da wird momentan nur Ehrenamt, was eben im hochschulpolitischen Kontext stattfindet, berücksichtigt. Das könnte auch auf solche außerhalb dieses Kontextes erweitert werden. Und abschließend möchte ich diesen Impuls, bzw. diesen einen Stichpunkt, damit, dass die Formate des Bundesfreiwilligendienstes besser vergütet werden sollten, mindestens auch für das von der Bundeswehr angebotenen Dienstes in diesem Rahmen. Jetzt komme ich zum letzten Punkt, nämlich Stichwort Demokratiestärkung. Ich würde mir wünschen, dass die gesamtgesellschaftliche Bedeutung von Arbeit gegen Rechtsextremismus, Rassismus, Homotransfeindlichkeit, Sexismus, Behindertenfeindlichkeit und eben auch allen anderen Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit gesetzlich festgeschrieben wird. Und in dem Rahmen würde dann auch Seenotrettung und jede Art antifaschistische Aktion entkriminalisiert werden. Vielen Dank. Wir machen direkt weiter mit unserem dritten Impulsvortrag, und zwar von Nora Hamuda. Sie ist seit äh, letztem Jahr Vorsitzende im Vorstand der BUND Jugend, engagiert sich für intersektionale Klimagerechtigkeit eben auch bei der BUND, BUND Jugend und im rheinischen Braunkohlerevier. Außerdem möchte sie in dem Vorstand auch mit daran wirken, ähm, dass die Bundjugend diverser und auch barriereärmer wird, ähm, die Ortsgruppen stärken und auch natürlich in Zeiten der Klimakrise klare Kante zeigen gegenüber der Politik. Und dieses Jahr organisiert sie unter anderem auch noch nebenher eine BIPOC-Klimakonferenz in diesem Rahmen. Bei ihr geht es jetzt um Diversität im Engagement. schön. Genau, ich würde, glaube ich, zuerst einmal gerne sagen, warum ich über Diversität sprechen möchte. Und ich glaube, das wird uns ganz klar, wenn wir uns angucken, ist es Juni. Und ähm, überall, an, in allen Firmenlogos, ähm, tauchen so Regenbogen-Pride-Flaggen auf und... Ähm, da wird, glaube ich, schon ganz deutlich, was Diversität für mich nicht ist. Diversität ist nämlich kein Aushängeschild. Und da, wo ich mit anderen Identitäten als die, die ich häufig in Engagementräumen dominant vorfinde, in diese Räume reinkomme, habe ich keinen Bock ein Token zu sein. Und genau, da will ich auch sagen, so, ich kann nicht für alle Formen von gesellschaftlich marginalisierten Gruppen sprechen, und deswegen möchte ich vor allem ähm, von meinen Erfahrungen als queere Person und als Person of Color sprechen. Und was ich da erlebe, ist, dass Engagementräume durchweg weiß dominiert sind und dass, wenn ich versuche, als Person of Color dort meine Identität, mein Wissen einzubringen, dass, ich, also, dass es eine unheimliche Arbeit ist, dort ähm, immer wieder dafür einstehen zu müssen, ähm, dass meine Stimme einen Wert hat und dass sie auch einen Wert hat, ähm, darüber, darüber hinaus über Antirassismus zu sprechen. Also dass ähm, ich, ich erlebe es, dass viele Räume vollkommen überfordert damit sind, mit der Forderung ähm, tatsächlich so die Diversität äh, abzubilden, die es in der Gesellschaft gibt. Und ich glaube, ähm, wenn wir da nochmal drauf gucken, was bedeutet denn Diversität für unsere Gesellschaft, dann ähm, stelle ich mir das so vor, für eine Demokratie, in der ganz viele verschiedene Menschen leben, für ein politisches System. Ähm, wenn quasi bestimmte Menschen sich nicht gesellschaftlich engagieren, das heißt ähm, ihr Feedback sozusagen nicht als Information in die Gesellschaft reingeht, dann ist das so, als wären wir als politisches System an den Fingerspitzen taub. Und das können wir uns nicht erlauben. Und ich glaube, ähm, dass also wenn wir uns anschauen, was für eine Schande es ist, dass zum Beispiel unsere Parlamente immer noch einfach so dominiert sind von ähm, Menschen, die eine hohe Bildung äh, genossen haben, die alte weiße Männer sind, wenn wir das ändern wollen und das müssen wir ändern, dann gehören die Engagementräume auch auf den neuesten Stand. Und ich glaube, da ist ganz deutlich, ähm, das hat Herr Stegemanns auch gerade schon gesagt, ähm, junge Menschen wissen immer besser, was sie ähm, eigentlich machen wollen, wie sie sich engagieren wollen. Die wissen das, sie brauchen nur die Räume. Und sie brauchen die Räume und sie brauchen euer Geld jetzt. Und ich glaube, das gilt genau ähm, auch für migrantische Menschen, für BIPOCs in Deutschland die ähm, sich gegen einen riesigen Widerstand engagieren und ähm, die vor allem seit dem letzten Jahr einfach unheimlich ähm, laut und präsent und stark sind. Und ähm, zum Beispiel, ich komme aus dem Ruhrgebiet, dort gab es innerhalb vom letzten Jahr zwei Besetzungen, einmal für ein antirassistisches Zentrum und äh, für ein, ein Zentrum für Transmenschen. Und ich glaube, diese Forderungen müssen wir hören. Ich glaube, diese Räume gehören in jede, Stätte, jede Stadt und in, in jede Kommune. Und, ähm, und ich glaube aber auch, dass also der Punkt, den Marcel schon angesprochen hat, dass Bildung wichtig ist. Das gilt genauso für die Diversität. Also ich glaube, wir haben seit 2019 ganz genau gesehen, was passiert, ähm, wenn Jugendliche zwar das Gefühl haben, so, sie können sich ermächtigen und ähm, können eintreten für ein super wichtiges Thema, für die äh, Bekämpfung der Klimakrise. Aber dann sehen wir, wer da rumkommt, dass äh, eine Fridays for Future Bewegung dabei rumkommt, die dominiert ist von Weißen. Gymnasiastinnen, die ähm, am Ende mit, mit ihrer Politik Karriere machen und ähm, wo ich mich frage, okay, aber ähm, wo sind da diese, die wichtigen Erfahrungen und die, die Wahrnehmung für die Leute, die schon seit Jahrzehnten, die BIPOX, die seit Jahrzehnten gegen die Klimakrise äh, kämpfen und die werden einfach immer wieder übersehen und da haben wir auch in Deutschland total die Möglichkeit, diese Perspektiven wahrzunehmen und sie ernst zu nehmen, wenn wir da die Räume schaffen und wenn wir sehen, jeder Raum der weiß ist, ist ein rassistischer Raum. Und ich glaube, was bei mir als Signal gerade ankommt von der Regierung, ist, dass dieses Engagement, was für mich zum Beispiel viel im rheinischen Braunkohlerevier stattfindet, dass das ganz stark kriminalisiert wird. Das ist der Punkt, den Victoria gerade schon angesprochen hat. Also was für ein Signal sendet es mir, wenn äh, gleichzeitig einem VVN-BDA die Gemeinnützigkeit entzogen wird und ich dann, ähm, statt irgendwie für Klimagerechtigkeit auf die Straße zu gehen, erst noch ein paar ähm, rechtsaufene QuerdenkerInnen blockieren muss und dafür wieder irgendwie von der Polizei hops genommen werde. So, also was ist das äh, für ein Zeichen? Und ich glaube, dass also ich komme ja aus NRW, dort gibt es ähm, einen Entwurf für ein neues Versammlungsgesetz und das kriminalisiert genau die Engagementpunkte, wo ich unterwegs bin und das wird es sicherlich nicht leichter machen für äh, verschiedene junge Menschen, ähm, für ihre Ideale auf die Straße zu gehen und laut zu sein und ähm, da fordere ich ganz klar, so, gebt uns euer Geld und ähm, hört auf, unser Engagement zu, zu kriminalisieren, da wo wir es so gestalten, wie wir es eben gestalten und wir können das. Ja. Vielen Dank. Und damit wollen wir dann auch den Dialog eröffnen, ähm, gemeinsam natürlich mit euch, aber auch mit Herrn Stegmanns und auch noch äh, Professor Dr. Wiebke äh, Rieckmann. Sie ist Professorin für Theorie und Praxis der Sozialpädagogik an der Medical School in Hamburg ähm, und blickt vor allen Dingen aus einer sozialpädagogischen Sicht auf das Phänomen Lesen äh, und arbeitet an Fragen, wie Menschen auch mit geringer Literalität gleichberechtigt gesellschaftlich teilhaben können. Und sie war auch Mitglied in der Sachverständigenkommission zum dritten Engagementbericht. Also wir haben ja schon das digitale Engagement so ein bisschen angerissen. Ist ja auch Thema sozusagen dieses heutigen Dialogtages. Und was ganz klar ist, das habt ihr gar nicht mehr erwähnt, weil es so klar ist, es kann, man kann gar nicht mehr so sehr zwischen einer Offline- oder Online-Sphäre trennen, sondern eigentlich ist ganz klar, dass es da einen fließenden Übergang gibt. Und was wir auch gesehen haben, auch das klang schon an, das digitale Engagement hat es bei euch schon vorher gegeben. Es ist nur noch mal durch die Krise auch sehr viel sichtbarer geworden. Und jetzt vielleicht die Frage an Sie, Herr Stegmann, erstmal: was versteht man denn alles unter digitalem Engagement? Und wenn wir auch vielleicht in den Bericht noch mal reingucken, was gehört denn alles im Moment dazu? Was machen also Jugendliche, wenn sie sich digital engagieren? Das ist ein bisschen wie ein Pudding an die Wand zu nageln, das Definitorische. Aber ich, ich will zwei Dinge zur Verdeutlichung vielleicht mal sagen. Es gibt einen ganz drolligen Schwarz-Weiß-Film aus den frühen 60er Jahren wo es noch einen hauptberuflichen Busfahrer beim Deutschen Roten Kreuz gab, weil ansonsten ganz viele Engagierte beim Deutschen Roten Kreuz keinen Führerschein hatten und die Engagierten also noch mit einem hauptberuflichen Busfahrer irgendwo zu Einsätzen gefahren werden mussten. Und so ähnlich ist das dann wahrscheinlich in den 70ern gewesen, als plötzlich der Führerschein für alle junge Menschen selbstverständlich wurde und möglicherweise auch ein eigenes Auto oder man konnte es jedenfalls benutzen. Und ähm, so eine Disparität haben wir auch im Engagementbereich, wo viele Ältere, ich bin jetzt 50, ich bin wahrscheinlich die letzte Generation, die ohne einen PC im Kinderzimmer groß geworden ist und äh, also oberhalb meiner Alterskategorie benutzen Menschen digitale Tools, weil sie erlernt haben, damit umzugehen, aber sie sind damit nicht groß geworden. Und unterhalb meiner Alterskategorie zahlenmäßig sind Menschen damit groß geworden als Kulturtechnik. Und ich glaube, das ist das ganz Wichtige, was wir da begreifen müssen, dass also äh, nicht analoges Engagement digitalisiert wird mit Werkzeugen, sondern dass Engagement im digitalen Raum völlig selbstverständlich stattfindet und es überhaupt kein Widerspruch ist, ob ich zu einer Veranstaltung hingehe physisch oder ob ich die Veranstaltung gleich im Netz mache. Das erste, wo uns das mal ganz groß begegnet war, war das Elbe-Hochwasser in Dresden, wo plötzlich Menschen, ohne gefragt zu werden, über, damals war es noch Facebook, ich weiß, das ist jetzt auch schon mittlerweile nur noch ein Seniorenwerkzeug, aber da haben Menschen Facebook-Gruppen gegründet und gesagt, in der und der Straße müssen Wohnungen ausgeräumt werden. Das Mobiliar muss höher gebracht werden und wir brauchen dort aber nur 20 Engagierte. Bitte meldet euch hier, weil es, das sollen nicht 120 hin, da sollen nur 20 hin. Die anderen 100, die da auch hingehen könnten, sollen bitte gucken. Wenn da 20 sind, dann gehen die anderen 100 woanders hin. Das war so die erste Digitalisierung von Engagement und Hilfsbereitschaft, die ich festgestellt hatte. Und heute merken wir eben, dass Online-Offline im Engagementbereich komplett Hand in Hand greift. Es verändert das, aber gleichzeitig merken wir natürlich auch, dass viele Ältere damit überhaupt nicht klarkommen. Und man muss eben schauen, dass das nicht ein Gegensatz wird. Und die Älteren sagen, wisst ihr was, was ihr da als Jüngere macht, das dann empfinden wir als befremdlich. Und umgekehrt sollen nicht junge Menschen sagen, wisst ihr was, zu euch kommen wir erst gar nicht, weil so wie ihr das aufzieht, ist es völlig unattraktiv. Und das finden wir schräg und creepy. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir das irgendwo hinbekommen, dass da Übergänge sind, beides nebeneinander, miteinander stattfinden kann. Das ist uns wichtig gewesen, als wir diesen Berichtsauftrag ursprünglich mal formuliert hatten. Und Frau Rieckmann, Sie haben diesen Bericht ja über ein Jahr lang auch begleitet. Was sind für Sie die größten Lehren, die Sie gezogen haben in Bezug auf das digitale Engagement? Also erst einmal ähm, hat mich die Berichtsarbeit insgesamt einfach sehr beeindruckt, weil unter uns äh, Mitgliedern der Sachverständigenkommission einmal gab es äh, den Willen zur interdisziplinären Zusammenarbeit einmal und ich glaube wirklich der Sache dienen zu wollen, also wirklich etwas fürs junge äh, Engagement erreichen zu wollen. Ich hoffe, dass wir das aus wissenschaftlicher Sicht auch ein bisschen äh, dazu etwas beitragen äh, konnten. Und ähm, ich habe mich auch sehr gefreut, dass wir eben mit den jungen Menschen gemeinsam arbeiten konnten an diesem Bericht. Und die größten Lehren sind einmal das, was auch eben schon einmal fiel. Einerseits, dass ähm, die Verbindung zwischen digitalem und nicht digitalem Engagement ganz selbstverständlich ist und wir hier nicht mehr trennen sollten zwischen diesen beiden Punkten. Es ist wichtig, dass diese wahnsinnige Vielfalt im Engagement ist, glaube ich, deutlich geworden die sich gezeigt hat durch das Digitale, was es quasi alles gibt. Also wir haben verschiedene Praktiken des Engagements auch aufgezählt, was es einfach alles im digitalen Raum möglich wird durch das Digitale, was es eben vorher auch nicht gegeben hat. Also einfach neue Formen des Engagements. Können Sie ein Beispiel geben? Ja, also. Vielleicht, was allen bekannt ist, ist ja zum Beispiel einfach Geld zu sammeln über dieses Crowdfunding-Möglichkeit zum Beispiel, aber auch zum Beispiel das Wissen von vielen verschiedenen Menschen an vielen verschiedenen Orten zu nutzen, um zum Beispiel ähm, über das Digitale ähm, etwas zusammenzutragen, wo zum Beispiel barrierefreie Orte in den verschiedenen Städten sind. Das lädt man hoch auf eine Plattform und dort kann man dann vielleicht irgendwie schauen, wo man barrierefrei zum Beispiel in einen Café gehen kann, solche Dinge oder auch die Formen von Organisationen sozusagen über Hashtags und so weiter. Da sind viele neue Praktiken, glaube ich, entstanden, die vorher einfach nicht möglich gewesen wären. Das ist, glaube ich, schon einfach sehr beeindruckend. Und äh, da kommen wir vielleicht auch noch dann drauf, was äh, hier jetzt eben gerade in den Statements auch schon äh, anklang, wo wir einfach noch dran arbeiten müssen und wo wir uns einfach, glaube ich, dem noch ein bisschen mehr zuwenden müssen, sehen, sind eben die vielen Verwerfungen, auch Ausgrenzungen im Engagement, die wir immer noch haben. Sei es irgendwie zum Thema Bildungsbenachteiligung und verschiedene Differenzlinien wurden hier ja auch schon angesprochen. Da würde ich auch gerne darauf zurückkommen, ähm, gerade auch in unserem Bereich erstmal der erste Engagement frühzeitig in Bildung und Erziehung integrieren. Also wir haben es gehört, Abiturientinnen zum Beispiel ähm, engagieren sich vor allen Dingen bei Fridays for Future und bekommen dadurch dann auch nochmal einen weiteren Vorteil für ihr ähm, laufendes Leben. Ähm, wir wissen auch aus dem Engagementbericht, dass also vor allen Dingen tatsächlich eben Abiturientinnen im Engagement landen, also weniger eben Menschen, die einen Haupt- oder Realschulabschluss gemacht haben. Deshalb, Herr Stegmann, zum einen, wie erklären Sie sich das? Und haben Sie auch Ideen, wie man diesen Mechanismus durchbrechen kann, dass wir eben also auch Menschen schon alleine erst einmal nur mit anderem Bildungshintergrund, und da hängt ja häufig auch noch anderes mit dran, zum Beispiel häufig haben ja Menschen mit einem niedrigen Bildungsabschluss in Deutschland auch immer noch eine andere Hautfarbe und solche Dinge. Wie kriegen wir also das hin, dass wir das verändern? Ja, ganz einfach gesagt über ähm, mehr attraktive Angebote. Wir müssen das Engagement zu denen hinbringen, die vielleicht noch nicht davon gehört haben. Aber das ist dann schwerer getan als gesagt, wenn wir auf die Werte schauen, gibt es praktisch keinen Bildungsunterschied bei den Engagierten im Bereich, im Engagementbereich, Freizeit und Geselligkeit. Es ist im Freiwilligen Survey jetzt gerade wieder ausgewiesen. Das heißt, da wo vielleicht nicht so ein Wahnsinnsimpetus, eine intrinsische Motivation hintersteckt, sondern die Freude an der Sache im Vordergrund steht, da zieht es offenkundig ähnlich viele Menschen hin. Völlig egal, welches Elternhaus, völlig egal, welcher Bildungsgrad. Und je professioneller das Engagement ist oder auch je zielgerichteter oder, ich sag jetzt mal überspitzt, weltverändernder, desto komplizierter wird's. Wir merken das auch in vielen Bereichen, wo das Engagement heute einen ganz anderen Anspruch hat. Während früher jemand sagt, ich will eigentlich nur helfen, gibt es heute viele Engagierte, die sagen, naja, also ich setze mir da auch eine eigene Erfolgsmarke, was dabei rauskommen soll. Wir haben hochprofessionelle Angebote im Bildungsengagement, wo Menschen anderen Menschen zu einem Bildungsabschluss verhelfen, was was komplett anderes ist als ein bisschen Nachhilfe. Damit möglicherweise aus einer schwachen vier eine starke drei wird. Das ist ja doch ein Unterschied, ob ich jemanden durchs Abitur bringen will oder eigentlich nur die Versetzung ermöglichen will. Und ähm, da nehmen wir den Punkt äh, Menschen mit Migrationshintergrund. Da gibt es im Freiwilligen-Service Zahlen zu, aber nicht eindeutige Kausalitäten. Wenn wir nehmen, Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland geboren, aber ohne deutsche Staatsangehörigkeit, haben wir ein niedrigeres Engagementniveau als bei Menschen in Deutschland geboren mit Migrationshintergrund, aber mit deutscher Staatsangehörigkeit. So, jetzt kann ich aber großartig rätseln, war der Weg hin zur deutschen Staatsangehörigkeit der Schlüssel dazu, plötzlich sich mehr zu identifizieren? dann zu entdecken, oh, ich will auch engagiert sein. Oder ist es nicht eher umgekehrt, dass Menschen, die sich stärker engagieren, sich dann auch heimischer fühlen und sagen, als Abschluss des Ganzen möchte ich jetzt auch noch einen deutschen Pass dazu haben? Und sowas beantworten solche rein zahlenmäßigen Erhebungen natürlich nicht. Ich möchte aber noch eine Zahl nachschieben, äh, beziehungsweise ein Indiz. Äh, weil Sie das gerade auch sagten, Frau Rieckmann, Stichwort Internet als Engagementfaktor. Der freiwilligen Survey, der neue jetzt, stellt interessanterweise fest, dass die Menschen in der Befragung teilweise sogar seltener angeben, das Internet als Engagementtool zu nutzen. Und wir sind uns relativ sicher, dass in Wahrheit nicht das digitale Engagement abnimmt, sondern nur die Awareness, weil wenn die Leute ein Smartphone benutzen, für ihr Engagement, sei es um sich zu verabreden, einen Doodle, Moodle oder sonst was zu machen äh, oder äh, twittern oder, oder Instagram oder sonst was, dann benutzen sie zwar das Internet, sie kommen sich aber dabei nicht so vor, weil es ist wie ein zusätzlicher Körperteil. Ähm, ich glaube, viele Menschen verstehen unter Internetengagement, dass sie vor einem stationären Rechner sitzen mit einer LAN- oder WLAN-Verbindung und am Schreibtisch was machen und nicht unterwegs sind. Und da merken wir dann schon, dass auch statistische Erhebungen an die Grenze kommen, weil Engagement ist letzten Endes das, was Menschen daraus machen, nicht das, was sie am Ende in einer statistischen Befragung dazu angeben. Das macht es unglaublich schwierig. Bei einem Punkt anknüpfen, das ist ähm, der Spaß. Also, wenn zumindest wir. Die Vermutung haben, dass, sage ich mal, die Geselligkeit dazu führen kann, dass Leute Lust haben, sich zu engagieren. Und das gebe ich jetzt vielleicht mal zurück an Marcel, der den ersten Bereich für uns Engagement frühzeitig in Bildung und Erziehung integrieren, bearbeitet hat. Ist das auch ein Hebel, den ihr benutzt, um sozusagen Leute erstmal ins Engagement zu ziehen? Sozusagen also erstmal die Leute, sag ich mal, mit dem Spaß zu bekommen und dann zu gucken, okay, wo sind die politischen Themen, wofür du dich eben interessierst, wo könnte dein Platz sein in, in der Welt sozusagen ähm, und natürlich dann eben auch in der Organisation? Oder wie, wie geht ihr das an? Ja, ähm, ich glaube, Kinder und Jugendliche wollen lernen. Das ist, das ist Teil der Natur. und wir wollen uns irgendwie in die Welt setzen, uns verhalten zu bestimmten Themen, aber uns wird die ganze Zeit gesagt so, nein, noch nicht. Mhm. Ihr seid noch zu jung, ihr habt noch nicht genug Erfahrung und so weiter und so fort. Lernt erstmal das, was die Schule euch sagt, unabhängig von der Schule und dann können wir darüber reden, wie geht's weiter. Am besten ihr engagiert euch dann auch weiterhin nicht, sondern macht irgendwie einen Job ich glaube, da muss es ändern, da muss es ansetzen. Der Spaß ist da, er wird bloß unterdrückt. Der Spaß muss beim Lernen durch ein Engagement herausgeholt werden, eben durch Möglichkeiten, sich auch beim Lernen zu engagieren. Lernen und Engagement muss zusammengedacht werden in der Art und Weise, dass man beim Engagement auch sehr viel lernt, dass man bei Projekten, eben, die man umsetzt irgendwie in der Schule, auch Sachen lernen kann, die heutzutage irgendwie als sehr trocken wahrgenommen werden, Mathe oder so. Und ich glaube, durch diese Verankerung im Unterricht in allen Schulen, nicht nur in Gymnasien, wird es eben ermöglicht, dass Menschen und dass mehr SchülerInnen irgendwie sich dann denken, hey, ich fühle mich bemächtigt, weil ich schon mal Projekte umgesetzt habe. Ich weiß, wie es geht. Ich habe das Selbstbewusstsein dafür und ich fühle mich ernst genommen, weil ich das schon mal ausprobieren durfte, was ich die ganze Zeit schon machen wollte. Und ich glaube, dadurch wird das erreicht. Frau Darf ich das ergänzen, weil das würde ich einfach aufnehmen. Es gibt nämlich einen Spaß, sich zu engagieren und auch etwas politisch zu verändern. Also es ist nicht so, dass es quasi den Spaß gibt, völlig losgelöst von dem, was man erreichen will im Engagement. So zeigen eigentlich die Untersuchungen über die Engagementmotive. Es macht mir gerade Spaß, etwas mit anderen Menschen zusammen zu erreichen. Und da ist der Spaß eingewoben. Es ist nicht eine Form von hedonistischem Spaß, der nur um mich individuell geht, sondern gerade diese Verbindung mit anderen Menschen etwas zu machen, etwas erreichen, wie du es gerade genannt hast, quasi also selbstwirksam zu sein, etwas verändern zu wollen. Das ist genau das, was das Engagement ermöglicht und was eben gerade dieses Zusammenspiel dieser verschiedenen Faktoren eben macht. Das nur als Ergänzung. Victoria Herbig hatte gesagt, sie findet, dass es zu wenig Konzepte gibt, die also unterschiedlichste Engagementformen sichtbar machen und eben auch anerkennen, also damit am Ende auch wertschätzen. Darum geht es ja auch heute. Victoria, hast du denn ganz konkrete Vorschläge nochmal vielleicht, wie das aussehen könnte, dass eben ein digitales Engagement, aber auch zum Beispiel das emotionale Engagement noch viel stärker sichtbar gemacht wird? Ich habe da auch sehr bei Nura dran gedacht, weil auch dieses immer wieder erklären müssen, die Perspektive von Menschen anderer Hautfarbe ist ja auch ein Engagement, das aber nebenbei einfach so passiert, ohne dass es dafür eine extra Wertschätzung gibt. Also auch das ist vielleicht ein unsichtbares Engagement noch, was sozusagen parallel stattfindet. Voll. Also ich glaube, es geht viel darum, sich eben loszulösen von diesem ja, Status, mit dem das heute oft verbunden ist, eben sagen zu können, ah, ich war der Project Leader da und da und ich habe da gesprochen und wow, ich habe an dieser Podiumsdiskussion teilgenommen. So, ja cool, das sagt sich halt schön, wenn ich dann beim Stipendium spreche, die irgendwie mein Studium finanzieren sollen. Ähm, und es sagt ja nicht so schön, ja, ich war die, die auf Slack die Channel erstellt hat und geschaut hat, dass wir Kameras da haben. Und ich war die, die irgendwie Leute angeschrieben hat und am Ende halt hinter der Bühne stand. Das ist am Ende des Tages nicht so eine fluffige Aussage, die ich da irgendwie jemandem in die Ohren hauen kann. Ähm, und ich glaube, es geht eben darum, das anzuerkennen, dass halt auch die Person im Hintergrund sein und die Person sein, die nach der Aktion da ist und die Leute mit ihren Repressionen irgendwie auffängt. Ähm, eben etwas wert ist. Und ja, bei diesem ganzen Konzept, okay, ich kriege ein Zertifikat dafür, ich kriege ein Referenzschreiben dafür, das funktioniert halt nicht so gut, weil genauso wie ich da irgendwie schlecht drüber sprechen kann, lässt sich auch schlecht ein einseitiger Bericht drüber schreiben, was ich da gemacht habe. Aber alleine schon irgendwie Leute halt mal zu einem Interview einzuladen und zu fragen, hey, okay, sag doch mal irgendwie in drei Sätzen, was hast du denn gemacht? Und auch gerne mal drei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten und da eben nicht nur drauf zu gucken, ah okay, fallen diese fünf Buzzwords, die ich jetzt super cool finde und die werden gefördert, sondern eben dafür zu sorgen, dass eine Sensibilisierung da ist, dass Leute anerkennen können, okay, es gibt diese neuen Formate, es gibt etwas außerhalb des Ganzen. Ich merke, ich kann hier nicht so super konkret werden, weil es irgendwie verschiedene Schritte sind, die zusammengehören und ich würde da eben nochmal auf diesen Leitfaden, der zum Beispiel veröffentlicht werden könnte und eben auch andere Formen, die quasi schon bei der Bewerbung berücksichtigt werden, für irgendwelche Preise und Co. Ähm, ja, ermöglicht werden. Dann gebe ich die Frage einfach mal an Herrn Stegmanns direkt weiter. Haben Sie denn Ideen, wie man also neue Formen des Engagements oder auch Formen, die vielleicht schon da waren, die wir aber eben nicht so sehen und natürlich auch das digitale Engagement noch besser sichtbar machen kann? Wo kann da die Politik auch unterstützen? Also das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir es sowieso schon seit Jahr und Tag genauso machen dass wir es anerkennen, weil wenn wir den Freiwilligen Survey nehmen, den, den gibt es jetzt seit äh, 20 Jahren, äh, dort wird seit jeher nicht irgendwo eine Erhebung gemacht, äh, wer erfüllt welche formalen Kriterien, sondern die Eingangsfrage lautet, sind Sie engagiert? Das heißt, es ist eine Selbstbeurteilung. Ja, es gibt danach äh, so ein paar leichte Prüfkriterien, die dann abgefragt werden, weil wenn jemand sagt, ich bin engagiert und äh, kümmert sich aber beispielsweise um seine eigenen Kinder und seine eigene Mutter, dann ist das nach der Enquete-Kommission von 2004 gerade kein Engagement, sondern Engagement ist, wenn ich jemand was für andere außerhalb der Familie mache. So, den müssen wir dann streichen im, im Freiwilligen -Survey. Also, Aber das ist, glaube ich, was anderes, als wenn ich als erstes frage, jetzt sagen Sie mal, ob Sie folgende fünf Kriterien Erfüllen. Also das heißt, diese, dieses Selbstgefühl, bin ich engagiert und, und wie bin ich engagiert, das geht erstmal von dem Engagierten selber aus und nicht von irgendeinem Techniker. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir das machen. Schwierig wird es dann, was Sie ja auch gesagt haben, also beispielsweise eine Ehrenamtskarte deutschlandweit. Die wird natürlich an Kriterien geknüpft und egal, welche Grenze Sie ziehen, sie ist immer falsch. Es sei denn, Sie wollen allen Menschen in Deutschland die Ehrenamtskarte geben, weil garantiert jeder irgendwas macht, was anderen hilft. Ähm, dann sind Sie aber beim Engagementbegriff letzten Endes wahrscheinlich in der Größenordnung Hilfsbereitschaft und Empathie. Da würde ich mal sagen, den Anspruch stelle ich eigentlich an jeden meiner Mitmenschen. Wenn irgendjemand mit einer schweren Kiste kommt und muss durch eine Tür durch, dann soll der bitte schön der andere, der die Hände frei hat, die Tür aufhalten. Das ist aber für mich noch kein Engagement. Und ähm, ein Punkt, ich will da, äh, weil der Satz zweimal heute fiel, äh, gibt uns unser Geld und ansonsten lasst uns machen. Oder gebt uns euer Geld, hieß es ja sogar. Ähm, wenn Staat Geld gibt, sei es für einen freiwilligen Survey, für einen Engagementbericht oder für Projekte, muss er natürlich immer gucken, was bekommt die Gesellschaft dafür. Staat kann nicht Geld verschenken. Es ist ja nicht unser Geld. Es ist letzten Endes das Geld, was alle Bürger dort einzahlen. Und die haben nun mal über die Abgeordneten Regeln aufgestellt, nach denen Geld auch wieder ausgeteilt werden darf. Und wenn man so eine Ehrenamtskarte macht, die mit Vorteilen verbunden ist, dann ist es nicht so, dass irgendwelche angeschlossenen Unternehmen nur für so eine Ehrenamtskarte einen Bonus herschenken, sondern in aller Regel sind das bei den Landesehrenamtskarten dann Landesbetriebe, die Geld dafür bezahlen, dass beispielsweise ein Kino eine billigere Eintrittskarte hergibt für einen Engagierten. Oder auch bei der freien Fahrt für Freiwillige ist es nicht so, dass die Deutsche Bahn AG sagt: Wisst ihr was? Die Tickets, die schenken bei euch einfach. Das, dürfte überhaupt kein deutscher Bahnvorstand machen, ohne sich äh, strafbar zu machen, weil das Untreue ist gegenüber dem Unternehmen, das ist richtig strafbar, dafür kann er in den Knast gehen. Sondern natürlich ist auch für die angeblich freie Fahrt der Zivildienstleistenden äh, ist ein hoher zweistelliger Millionenbetrag vom Bund immer an die Deutsche Bahn überwiesen worden. Das heißt, wer mir das Geld gibt, auf das ich es der Deutschen Bahn geben kann, ähm, der kann auch sicher sein, dass es innerhalb Jahresfrist die, die freie Fahrt für die Freiwilligen gibt. Aber alles, was man an Vergünstigungen erhält, muss man den Unternehmen, die die Vergünstigungen gewähren sollen, bezahlen in diesem Land, nach dieser Wirtschaftsordnung. Und deshalb ist das oftmals so schwierig, diese Art der materiellen Anerkennung zu geben. Und damit ich das noch als letztes abräumen kann, weil ich jetzt einmal im Redefluss bin, auch eine Vergütung, von Bundesfreiwilligen oder FSJ oder FÖJlern nach demselben äh, Gehaltsniveau für ähm, bundeswehrsoldaten Ja der Punkt ist bundeswehrsoldaten haben ein echtes Arbeitsverhältnis die haben einen Arbeitsvertrag das nennt sich zwar freiwilliger Wehrdienst, weil die anders als früher nicht mehr einem Pflichtdienst unterliegen. die werden nicht mehr gezogen, sondern sie sagen selber ich möchte dahin, aber es ist ein Arbeitsverhältnis. Und ein Freiwilligendienst ist eben gerade kein Arbeitsverhältnis vom Selbstverständnis und der Gesetzeslage her. Und deshalb bekommen Freiwilligendienstleistende auch nur ein Taschengeld und kein Einkommen. Die Bundeswehrsoldaten müssen ihren Sold übrigens auch versteuern. Das ist alles ein anderer Schnack und ich finde, wir müssen an der Stelle auch einen Hauch Begriffsschärfe haben. So gern ich einfach nur sagen wollte, Freiwillig für alle, aber so leicht ist es nicht. Es tut mir sehr, sehr leid. Es gibt auch Regeln, an die ich mich halten muss. Oh, da merke <lacht> ja, ich, ich... Ich muss nur einmal, einmal korrigieren, äh, mit Blick auf quasi Zivildienst und Co., das war gar nicht der Aspekt, auf den ich mich da bezogen hatte, sondern es gibt so ein Heimatschutzangebot, was quasi analog zu einem Bundesfreiwilligendienst angeboten wird und alleine das wird schon deutlich höher vergütet und es wäre schon mein erster Schritt, äh, bis dahin die Vergütung aufzuholen. Was ja, aber da müssen wir die Regeln ändern. Aber also, bietet die Bundeswehr nicht so ein... Freiwilligendienst, Geschimpftes, Dein Jahr für Deutschland, was auch ein furchtbarer Name ist, an, das auch viel höher vergütet wird? Das, das bietet Sie an, aber das ist eben gerade kein Freiwilligendienst, sondern ein Arbeitsverhältnis. Es ist ein einjähriger Arbeitsvertrag mit Sozialversicherungspflicht und Abgaben und Steuerpflicht. Also es, ist, äh, es heißt nur, es ist sehr geschickt gemacht, es heißt Freiwilliger Wehrdienst, aber es ist ein Arbeitsverhältnis. Eine Frage würde ich vielleicht noch anschließen, die auch noch daraus sich ergeben hat. Und zwar, und ich weiß, Marcel ist da auch ein Freund von, dass Engagement auch innerhalb der Hochschule, oder nein, ich muss es anders sagen, außerhalb der Hochschule, innerhalb der Hochschule gewertschätzt wird. Also wenn ich außerhalb der Hochschule mich wie die drei ja auch irgendwie engagiere, dass mir das in Credit Points zum Beispiel angerechnet wird und nicht nur, wenn ich jetzt eben ähm, im Studierendenrat irgendwas gemacht habe, in der Mensa ausgeholfen, was auch immer. Das ist so ein richtiger Butcherblock, mhm. ganz, ganz dickes Brett. Äh, Darum geht auf, es heute. Auf, den ersten, auf den ersten Blick hört sich das ganz einfach an. Man macht ein Bundesgesetz, dass alle Hochschulen das anerkennen müssen. Verstößt nur leider komplett gegen die Hochschulautonomie. Und es darf nicht mal jede Hochschule das verfügen, sondern es muss jede Fakultät, die in Deutschland nämlich für die Prüfungsordnung und Zulassungsordnung und äh, die Credit Points zuständig ist, jede Fakultät für sich beschließen, ob sie sowas anerkennt oder nicht. Frau Professorin, ich weiß nicht, haben Sie einen Überblick, wie viele Universitäten, Hochschulen und Fakultäten es in Deutschland gibt? Ich glaube, es geht in die Tausende. Und es gibt Vorbilder wie in Gießen, wo also zum Beispiel in naturwissenschaftlichen Studiengängen ein FÖJ tatsächlich gleichgesetzt ist einer Seminararbeit im ersten Semester. Aber man muss ganz ehrlich sagen, dass also die meisten Universitäten nehmen solche Schreiben von uns sehr gerne entgegen und beantworten sie anschließend nicht. Und wir haben keine Möglichkeit, irgendwen dazu zu verpflichten, weil eben die Hochschulen in Deutschland aus anderen guten Gründen autonom sind und eben gerade nicht der politischen Weisung unterliegen hinsichtlich ihrer Prüfungsordnung und ihrer Zulassungsordnung. Das klingt immer so nach blöder Entschuldigung. nur. Sie finden ganz schnell ganz viele Menschen in der Politik oder in Ministerien, die Ihnen alles versprechen. Ich zähle da nicht zu. Ich verspreche Ihnen was, wenn ich was halten kann oder ich erkläre Ihnen ernsthaft die Gründe, warum es nicht geht. Ich finde, das muss auch erlaubt sein, ehrlich zu sagen, was unrealistisch ist. Und das ist leider wahrscheinlich unrealistisch auf absehbare Zeit. Frau Rieckmann? Ja, du kann ich es auch, kurz ne? einhaken? <lacht> ja. ähm, das BAföG ist ein Bundesgesetz, oder? Ich glaube, von dir war das auch so ein bisschen in die Richtung gedacht, dass das als Verlängerungsgrund bei BAföG gilt. Das nehme ich auch mit. Das muss ich mal mit dem BMBF besprechen, also dem Ministerium für Bildung und Forschung, weil da habe ich eben auch zusammengezuckt, weil das wäre tatsächlich eine Regelung, die der Bund machen kann. Das befindet sich nämlich in seiner Hoheit. Deshalb bin ich da bislang auch noch nicht drauf eingegangen. Weil da haben sie mich tatsächlich kalt erwischt. Ehrliche Frage, ehrliche Antwort. Ich komme nämlich äh, wie Noah auch aus dem Ruhrpott. Und da gibt es nur zwei Sorten von Menschen. Leute, die in Ordnung sind und Leute, die nicht in Ordnung sind. Aber ich finde, wir sehen doch hier, ähm, du hast es auch so ein bisschen angesprochen, quasi: es wird sozusagen der Bereich der Ausbildung, ob es sozusagen schulische Ausbildung ist, ob es Studium ist, ob es Ausbildung ist, sozusagen gesellschaftlich höher bewertet und höher geschätzt als die Sphäre des Engagements, als die Sphäre des Ehrenamtes. Wenn wir aber uns ernst nehmen in dem, was wir sagen, dass wir nämlich sagen, Engagement trägt zur Weiterentwicklung der Demokratie bei, fördert vielleicht auch mal Diversität hoffentlich sozusagen, Vielfalt und so weiter dann würde ich mir doch wünschen, dass sozusagen die Bewertung und ob das denn an den einzelnen Fakultäten oder wo auch immer oder in den Schulen, da wollen wir ja vielleicht nachher auch noch drüber sprechen, quasi stattfindet, dann brauche ich doch sozusagen Rahmenbedingungen, die dieses Engagement, diese Sphäre des Engagements quasi ermöglichen. Und ich glaube schon, dass wir sagen können, dass die gesellschaftlichen Entwicklungen, sei es mit Bachelor, Masterstudium, sei es sozusagen G8, G9 und so weiter, diese eher in eine andere Richtung weisen. Und dass wir sozusagen, glaube ich, schon hier stärker auf Freiräume setzen müssen für junge Menschen, die Engagement ermöglichen. Und ich glaube, dass einfach diese grundsätzliche Bewertung dieser beiden Sphären immer noch gesellschaftlich ganz stark hierarchisiert ist. Wir müssen leider aufgrund der Zeit so ein bisschen nach vorne gehen, denn wir wollen ja auch noch über das Thema Diversität sprechen. Und auch der Engagementbericht hat ja tatsächlich festgestellt, dass wir also ja, dass sich auch, wie in der Gesellschaft eben auch, die Ungleichheiten zeigen, die wir eben auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen haben. Und so haben wir sie eben leider auch im Engagement. Was müsste denn passieren, Herr Stegmanns, dass wir das aufgebrochen bekommen? Was ermöglicht den Ehrenamtlichen oder denen, die es gerne sein wollen, eine echte Teilhabe, sodass sie auch wirklich eben ins Engagement kommen können? Ich glaube, da gibt es da gibt's eine gewisse Zweiteilung. Es gibt Teile der Engagementwelt, die machen etwas, wie soll man sagen, ohne, ohne einen direkten staatlichen Konnex. Also wenn ein Sportverein Jugendarbeit macht, um Spaß am Sport zu haben, dann ist das nicht in allererster Linie, selbst wenn da demokratische Tugenden gelebt werden, wie Gleichheit, wie wir bestimmen zusammen, wie der Verein das macht, ist, es nicht, ist da nicht sofort ein Konnex zum Staat. Während hingegen bei so Fragen wie eben rheinisches Braunkohlerevier oder so, sind wir ganz schnell im, im, äh, im harten politischen Bereich. Das müssen wir, glaube ich, in Teilen auseinanderhalten. Ähm, letzten Endes entscheiden aber Menschen komplett selber, wo sie sich engagieren. Es kann nicht sein, dass der Staat eine Steuerung... fühlen. Natürlich, aber, aber die Organisationen, die sich dort gründen, ganz egal, ob das jetzt eingetragene Vereine sind oder Initiativen ohne Rechtsform, das entscheidet ja die Zivilgesellschaft selbst und auch, welche Menschen dort mitmachen. Ähm, der Staat hat dankenswerterweise in Deutschland nie den Anspruch gehabt, Engagement zu erzeugen oder Engagement in eine bestimmte Richtung zu lenken. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wenn ist wir... Ist das aber nicht vielleicht auch ein Problem? Nein, ist es nicht. Weil, wenn Sie einmal zwischen gutem und schlechtem Engagement unterscheiden, und damit meine ich jetzt gar nicht links oder rechts. Warum geht es nicht? Aber man nützlich. kann doch unterscheiden beim Engagement oder feststellen, dass man das Engagement, was man bislang gefördert hat, oder dass man den Status quo, den man hat, dass der vielleicht nicht in Ordnung ist, weil man bestimmte Menschen nicht mitdenkt. Der, das ist eben der Punkt. Der Staat fördert nicht bestimmtes Engagement, sondern generell Engagement. Also wir beschränken uns. Aber da muss man doch ran wenn nicht dabei das Ergebnis rauskommt, dass wir die Gesellschaft abbilden, oder? Ähm, nein, weil Sie, also wenn Sie es von der Abstraktionsebene nehmen, wir, wir fördern beispielsweise die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen. Okay. Die stellt generelle Serviceangebote für alle Freiwilligenagenturen in Deutschland bereit, die wiederum lokal arbeiten und dort das komplette Engagement abdecken. Nur die Frage des Service für alle freiwilligen Agenturen in Deutschland ist für alle freiwilligen Agenturen gleich. Ob es dann Gegenden gibt, wo besonders, viele, besonders viel Diversität vorhanden ist oder eben, was weiß ich, das mittelhessische Bergland, wo der letzte Zuzug 1950 stattgefunden hat. Das ist ja völlig egal. Es sind immer die Menschen bedient, die vor Ort leben. Und ich kenne wenig Vereine, die sagen, ich schließe die und die Menschen aus. Aber das, Sie sprechen das, sie auch nicht explizit an. Wir, wir sprechen überhaupt keine kommunalen gibt, oder lokalen. Das ist klar. So, aber sie um die, Träger. die genau. Ja, nur, ähm, nur, nur der Staat beschränkt sich eben auf die strukturellen Rahmenbedingungen für Engagement insgesamt, ungeachtet der konkreten Ausprägung. Da, da ist, glaube ich, die Neutralitätspflicht des Staates ungeheuer wichtig. Das Einzige, was wir uns erlaubt haben seit 2015, und das war sehr wichtig, dass wir in allen großen bundesweiten Förderprogramm eine Strukturkomponente für migrantische Verbände aufgenommen haben. Dass wir gesagt haben, ähm, wir müssen anerkennen, dass migrantische Selbstorganisationen und Selbstverwaltungsinstitutionen enorm finanzschwach auf der Brust sind. Ähm, ich habe dort dann erfahren, dass ähm, beispielsweise im Bundesfreiwilligendienst müssen ja die Einsatzstellen immer einen kleinen Eigenbeitrag machen. Das fängt so bei 60 Euro pro Monat an, damit sich das im Finanzgefüge rechnet. Und dann hat mir ein Freund gesagt, du 60 Euro, das ist das Jahresbudget von meinem migrantischen Verein vor Ort. Ähm, wo wir dann auch gesagt haben, okay, in dem Bereich müssen wir offenkundig eine Strukturkomponente drauflegen. Einmal, indem wir sie aktiv ansprechen, statt zu warten, bis sie sich melden, um die Hemmschwelle zu überwinden. Und zum anderen, dass wir sie in Teilen auch leicht überproportional fördern, weil wenn ich ein deutsches rotes Kreuz habe, was 200 Mitarbeiter hat und denen zahle ich den 201. oder 202. Mitarbeiter mit einer Personalrefinanzierung, ist das was völlig anderes, als wenn ich einen migrantischen Verein habe, der hat null hauptamtliches Personal und kriegt jetzt eine hauptamtliche Stelle. Das ist beides Male eine Stelle, nur bei dem einen habe ich einen Wahnsinnseffekt und bei dem anderen fast keinen. Und deshalb muss ich da unterschiedlich behandeln. Das ist eine... Unterschiedlichkeit, die wir uns erlaubt haben und die ziehen wir auch weiter durch. Das ist ganz, ganz wichtig. Das fängt an, langsam auch selber zu tragen. Mhm. Nora, du hattest dir ja vorgenommen, die Bundjugend auch diverse und barriereärmer zu gestalten. Kannst du so abschließend so ein paar Punkte nennen, die du dabei berücksichtigst, die dir wichtig sind, die da umgesetzt werden sollen? Ja, gern. Ich habe das schon vor allem in der Arbeit von der Bundjugend NRW gesehen wo ähm, wir glaube ich vor ein paar Jahren ähm, noch genau das gleiche Problem hatten wie alle Verbände und alle freiwilligen Organisationen, dass es ein super weißer Ökoverein war, der ähm, eben gesagt hat, okay, unsere genau, wir schließen niemanden aus, unsere Veranstaltungen sind für alle offen, aber wir machen auch rein gar nichts, um bestimmte Gruppen besonders anzusprechen. Und da haben wir gelernt, dass wenn wir Projekte schaffen, wo ähm, zum Beispiel in unserem Fall BIPOCs sich ähm, genau mit dieser Identität, mit den Rassismen, die ihnen begegnen, auseinandersetzen können und eingeladen sind, dazu aktiv zu werden und wirklich eingeladen. Und nicht hier ist ein offenes äh, Programm, kann sich ja jeder anmelden, sondern wir gehen an Schulen, wir gehen ähm, überall irgendwie zu Orten und, und laden Leute ein. Und da ist ein Moment, wo, ähm, wo viele Leute merken, okay, das hat, ähm, das, das schafft für mich einen ganz schönen Freiraum, was zu bewegen. Und ich glaube, dass. Ähm, was, was ich als Problem sehe, ist ähm, so dieser Ansatz von äh, Leute, das ist gerade auch gefallen, Leute müssen sich heimisch fühlen, um in dieser Gesellschaft ähm, was bewegen zu wollen. Ich glaube, ähm, dass wir genau da auch so auf die Desintegration von Engagement gucken müssen, dass so verschiedene Leute sich verschieden engagieren und, ähm, und es nicht eben alle gleich machen und nicht ähm, alle Organisationen einfach für alle zugänglich sind, aber wir können es schaffen, ähm, wenn wir, zum Beispiel auch vom Staat gefördert, einfach in allen ähm, freiwilligen Organisationen ähm, für alle Mitarbeitenden Fortbildungen machen. Also ich würde sagen, bezahlt doch BPOX, um ähm, mit Leuten so antirassistische, zum Beispiel ähm, Papiere aufzusetzen. Äh, was sind Stepping Stones? Wie kann man äh, Sachen erreichen? Das ist ja ähm, alles nicht neu. Und trotzdem tun alle immer so, ähm, als wüssten sie jetzt rein gar nicht, wo sie migrantische Menschen in Deutschland finden sollen. Das findet ja auch statt. Also Demokratie leben hat demnächst 150 Millionen Euro zur Verfügung, dieses große Programm von uns, wo genau sowas stattfindet. Es ist ja nicht so, dass, dass der Bund und die Länder dafür keine ähm, Hilfen bereit hielten. Aber ich glaube, ich nehme mit, der Wunsch ist, es könnte noch mehr sein. Und damit das letzte Wort an Frau Rieckmann, weil wir wirklich schon sehr weit vorangeschritten sind. Genau. Ich wollte das nochmal unterstützen. Man darf durchaus die Zivilgesellschaft auch in die Pflicht nehmen, Du hast das gerade so beschrieben sozusagen. Ne? Also auch die Zivilgesellschaft schreibt sich in ihrer Satzung, wir wollen demokratisch und wir wollen offen sein sozusagen für alle. Da geht es nicht darum sozusagen auch nur um staatliche Förderung, darum geht es auch. Aber es geht auch darum, wenn die Zivilgesellschaft von sich selbst sagt, dass ich äh, demokratisch sein möchte, dann muss ich auch dahin gucken sozusagen, wie divers ist mein äh, Verein, Verband. Und selbst wenn ich lokal bin, dann muss ich eben schauen, wo bin ich? Und wer lebt in diesem Stadtteil oder wer könnte sich da angesprochen finden? Also deswegen würde ich sagen, auch die Zivilgesellschaft als Bildungsinstitution auch hier ernst nehmen und sie an ihren eigenen Ansprüchen messen und sozusagen hier immer Schritt für Schritt hoffentlich vorangehen. Damit müssen wir diese Runde beschließen. Ich danke euch sehr für eure Perspektiven, Victoria, Marcel und auch Nora, natürlich auch Frau Riegmann und Herr Stegmanns, dass Sie sich das auch alles angehört haben und hoffentlich auch ein paar Punkte mitnehmen werden. Wir machen hier gleich weiter und zwar um 14.30 Uhr im Livestream. Ansonsten geht es äh, um 12 Uhr intern hier in die kleinen Arbeitssessions zu, eben diesen drei Themen, die wir auch jetzt schon angeschnitten haben. Und um 14.30 Uhr, wie gesagt, hier dann weiter mit dem Panel Eure Forderungen, Wünsche und Ideen für eine engagierte Zivilgesellschaft. Bis später.